Heute, vor dem Fest, gibt es die Jute Osterfestbier. Äh, der Osterhase hat da nämlich mal was bestellt äh, von mybier.de. Da gibt es so eine gelben Kartons. Die schicken dir den einfach zu und da ist ein Bier drin. Das ist ja Wahnsinn, oder? Wa? Genau, unser Osterfestbier wird speziell und nur zur Osterzeit. Eingebraut. Würzig, frisch und kräftig im Geschmack. Ein wahrlich festlicher Genossen. wir also, werden sehen. Kräftiges Festbier würzig, vollmundig mit mildem Abgang. Ja, also, wir hatten ja in der letzten Folge das Weißbiel. Das fand ich persönlich optisch besser. Der weiße Hase war schöner, ja? Ja. Obwohl er natürlich auch schön aussieht. Ich würde auch drei Punkte geben. Obwohl eigentlich erst recht, kannst du zwei geben. -Punkte. Augensucht mal Punkte. Augenflucht oder Augenflucht? Da werden wir sehen. Ja, ja. Die haben sich schon echt, also das ist schon. Also da, hm, also wenn ich mal. mir das angucke, dann habe ich Bock auf Fest, Fest zu feiern. <lacht> ja. nee, wir nehmen jetzt erstmal mal die. KKP1 Red Sonja Special Edition. So, Red Sonja. In der limitierten oh. Red Sonja. Variante. Aha. So. Ach, du kriegst ein sauberes Glas. Ich trinke jetzt aus der Flasche? Meinetwegen, ist okay. Gut, machen wir das mal so. Dann macht das Glas aber auch voll. Hä? Was ist mit meinem Glas? Da muss noch was drin passen. Ja, das sieht, das sieht schön aus. Das ist eine schöne so gold bernsteinfarbene Farbe. Sprudelt <lacht> gut. Ja, der Schaum ist auch schön. Boah, das es natürlich. Also.. Die fällt mir, ne? Also die fällt mir ja wirklich. Drei Punkte. Oh, ich würde sogar eigentlich sagen, das war vier Punkte wäre vor der Punktzahl. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich hier gegen sagen könnte. Also, ganz ehrlich, oder? Naja, ja, ich aber auch daran, dass hier vorne Jens draufsteht. <lacht> das beeinflusst so. dich. Ja. Also, ich würde sagen, vier Punkte. Gaumen oder Gaumen Hieber? Jetzt mal außen aus der Flasche. Das beeinflusst den Geschmack. Ach so? So, also aus dem Glas schmeckt das irgendwie noch milder. Fruchtig. Ach, ganz leicht fruchtig. Am Anfang, auf jeden ja. Fall. Ja. Mhm. Dann geht's ins Leicht herbe ähm. nee. oh, Was ist denn das? Säure, säuerlich? Das, das ist total mild. Also Ich finde es lecker. Genauso schmeckt ein Festbier, finde ich. Das ist ja auch nicht das erste Festbier, was wir trinken. Wir hatten ja schon mal ein Weihnachtsbier. Das ist ja auch ein Festbier von Münchshof. Mhm. Das ist immer so gebraut für die große Mehrheit, finde ich. Und genauso schmeckt das auch vielleicht ein bisschen würziger als das Weihnachtsbier von Münchshof. Ja. Aber ansonsten ist halt lecker. Kannst du nicht viel meckern, aber es ist halt auch nichts Besondere. Das ist keine besondere Würze oder irgendwas hinter. Boah, also mir gefällt's. <lacht> ich würde Sind aller Mindeste, was ich geben würde, sind 10 Punkte von der möglichen 15. Hm, das wäre auch das Mindeste, was ich geben würde. Hm. Also, ich sehe nur 11. Spezialpunkte? Hm. Ich überlege mir gerade, weil ich glaube, das ist ein Bier, was ich dann ein paar Mal trinken müsste. Ja. <lacht> Doch, das ist wirklich ja so, ich glaube, das ist wie bei mir bei dem Film, äh, das ist sehr interessant, das ist äh, mal was anderes, ja, die Kombination und wenn man das öfters trinkt, vielleicht wird der Film oder das Bier immer besser. Also erstmal spezielles dran, dass das ein Osterbier ist. Also ich glaube, das hat Potenzial nach oben. Und was, jetzt Spezialpunkte? Ja, Osterbier auf jeden Fall. Da haben sie den gekriegt. Ja. Noch was? Exklusiv vom Hasen. <lacht> ja. Gut. Ja, gut, mehr als zwei Punkte würde ich Ihnen jetzt speziell auch nicht geben, weil. Welche Dreieinheitsgebot dürfte eben sein? Ja. Uwe? Ist der Uwe auch dabei? Normalerweise ja. <lacht> ist der Uwe immer dabei. Beim Hasen wohl nicht so. <lacht> ja, ja. Aber Der Hase hoppelt nee. überall hinein. Also, ich habe schon mal getrunken, da ist kein Uhr bei. Ich bin ja Uwe, ich bin auch dabei. 23 von 30 Punkten. Dann ist das ja noch ein Silberbier, Ja, knapp. 24 oder so. Gibt es hier wirklich. Ja, 24 ja. Also. Sehr! Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Eine Bräue für Jute Kumpels. Ja. Für Osterhasen. Kumpels für Jute. In dem Fall. Also kann man sich schon mal reindrehen, wa? <lacht> Auf jeden Fall. Ich trinke das morgen Schön. auch nochmal, weil morgen wird auch noch Ostern sein. Ja. Also, ich kann nee, mir hier. Nicht. Schade. Ich hab ja hier drei Sixer insgesamt zu stehen, also. Aber kein Sixpack, wa? Warum Sixpack, wenn man ja das Fass haben kann? Ja, ja. Zwar trinkt man danach. <lacht> ähm, hatte kurz. Ach, kurz, ja. Dann wird das wohl das. Oh, das Hasenhell sein. Der Hellhase. Ja, den weißen Hasen hatten wir schon, die, jetzt haben wir, die hellen Hase. Jetzt haben wir den hellen einen hellen ja. So eine geile Puder, so eine Stauchte, finde ich ganz gut. So, nächstes Mal der helle Hase und bis dahin, haut rein, rinhauen den Hasen rinhauen ja. und ich denke, abonnieren und so wäre ganz geil. Genau, ansonsten könnt ihr euch freuen, äh, Hasen hell, nächste Mal, bis zum nächsten Mal macht's gut.